Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Siehe links unten. Wir sind Ihnen noch bei Bruchrechnungen. Und wir wollen jetzt wissen, wie man arbeitet, wenn man Brüche und ganze Zahlen hat. Fangen wir mit den Strichrechnungen an. Die sind eh leicht. Um eine ganze Zahl in einen Bruch umzuwandeln, reicht das Produkt, der ganzen Zahl mit dem Nenner des Bruches als Zähler im Bruch zu schreiben. Also wir wollen drei Ganzen in Fünftel umwandeln. E, was machen wir dann? 3 mal 5 und ein Fünftel. 15 Fünftel. Das ist ganz leicht zu erklären. Wenn ich drei Ganze habe, ja, wie hier, 1, 2, 3 Ganzen, ja, und jedes Ganze in fünf Teile, dann ist jeder Teil, jeder Teil hier ein Fünftel. Und insgesamt, die drei ganzen, haben 3 mal 5, 15 davon. Fertig. Also, wenn ich 3 als ganze Zahl in Fünftel umwandeln will, dann mache ich 3 mal 5 und ich habe insgesamt 15 Fünftel. Wenn man jetzt Strichrechnungen zwischen ganze Zahl und Brüche machen will, dann geht es ganz leicht, zum Beispiel jetzt hier 3 und 2 Siebtel. Ja. Man muss erst die 3 in Siebtel umwandeln, und das geht, haben wir gerade eben gelernt, 3 mal 7 Siebtel, also 21 Siebtel, ja. und 2 Siebtel, das haben wir vorher im Niveau 1 gelernt, dass wenn man so den gleichen Nenner hat, man addiert einfach da oben, also 21 und 2 insgesamt 23 Siebtel. Entsprechend, entsprechend, wenn wir Minus haben, dann 5, wie viele Neuntel sind 5? Ganz einfach, haben wir eben gelernt, also man muss mit den Nenner multiplizieren, hier ist der Nenner 9, 5 mal 9, also 45 Neuntel hier, 45 hier, minus 5 Neuntel da, insgesamt 40 Neuntel. Noch einmal, wir haben hier den gleichen Nenner, deshalb können wir mit den Zählern arbeiten. bitte nicht vergessen, also die Arbeit hier setzt immer voraus die Kenntnisse des Grundniveaus 1. Punktrechnungen jetzt. Wie macht man so Punktrechnungen? Zwischen so, äh, ganze Zahlen und Brüchen. Schauen wir mal, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 insgesamt. Das passt jetzt nicht im Bild hinein, aber man kann verstehen, also durch die Bewegung. Wir haben 4 davon. Ja? Und jedes Ganze, jedes Ganze haben wir in 5 geteilt. In 5 geteilt. Ja, und auch das der nächste daneben. Ja, haben wir in 5 geteilt. Und bei jedem Ganzen haben wir 2 davon von diesen Fünftel genommen. Ja. Also wie viele Fünftel jetzt sind hier mit dieser anderen Farbe? markiert. Also, wir haben 2 hier und 2 da und 2 da und 2 auch noch daneben. Also, insgesamt 8 davon. Also, wenn ich 4 mal 2 Fünftel habe, habe ich insgesamt 8 Fünftel. Also, ich muss einfach die ganze Zahl mit dem Zähler multiplizieren. Bei Multiplation. Ja? Also, 4 mal 2 Fünftel, wenn ich 4 mal die 2 Fünftel habe, dann habe ich insgesamt 2, 4, 6 und noch 2 daneben, 8, diese 2, 8 Fünftel. Und so funktioniert es halt die Multiplikation. Wenn ich jetzt Division habe, was haben wir gesagt? Wenn ich jetzt... Äh, 3 13 durch 3 13 habe, wir haben schon gelernt, wenn wir durch haben, müssen wir äh, und hier ein Bruch steht, also nach dem durch, müssen wir diesen Bruch nach dem durch umkehren und mal machen. Also wir kehren diesen Bruch um, 3 13 sind 13 Drittel und wir machen dann stattdessen mal und das mal haben wir einfach gelernt, gerade eben, die ganze Zahl mal den Zeller, also 52 Drittel. Wenn jetzt hier erst der Bruch vorkommt und dann die ganze Zahl, der Kehrwert von einer ganzen Zahl, wenn ich hier zum Beispiel ein 4 habe, der Kehrwert ist ein Viertel. Also ich muss dann mit ein Viertel multiplizieren. So macht man diese Rechnung. Vielen Dank.